Würdest du sagen, die zwei auf dem Foto, das sind Vater und Sohn? Wenn du eine Frau wärst, würdest du sagen, ehrlich. Was sind das für Fragen? <lacht> Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Berlin. Heute wird Shereen Davids Döner getestet. Ihr werdet nachher sehen, ich werde den Ausschnitt einblenden, wie viel Superlativ sie für diesen Döner gefunden hat. Wird Lukas treffen, sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Ja, ich möchte, dass ihr auch mal wieder eure Kommentare reinhaut. Denn es geht nach euren Kommentaren, wo wir hinfahren. Viele haben diesen Döner wieder empfohlen. Und auch bei diesem Format mit Döner führe ich jetzt ein. Belohnung. Für den, der meinen besten Döner bisher top, den blende ich hier oben nochmal ein. Oder die, beziehungsweise 250 Euro ist jetzt ausgesetzt auf den, der meinen Döner top, den bisherigen besten Döner. Und jetzt fahren wir zu Superhahn und treffen da Lukas. So, Leute, wie versprochen. Wir haben Lukas am Start. Was geht ab Grüß dich, Digi. Das finde ich immer geil, wenn jetzt auch zwei Food-Youtuber am Start sind, zusammen. Der kann nur die geballte Macht und Wissen und Energie der Essensexperten am Start kommen, so sieht's aus. Oder? Der muss sich heute auf was gefasst machen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Würdest du sagen, du bist auch Döner-Experte? Ja. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Also, Lukas ich habe schon einige Döner gegessen, auf jeden Fall. So. Und auch in mehreren Ländern. Istanbul, hier in Deutschland, in Wien. Also ich habe schon viel Drehspieß. Fleisch gegessen w in meinem Leben. Willst du damit sagen, du bist heftiger als ich jetzt? Sag ich ehrlich. Nein. Auf gar Fall. <lacht> nein, was? ich weiß nicht, weil ihn nur aufs Aber er Aber was international angeht, auf jeden Fall hat er mehr Erfahrung als ich. Ganz kurz, mal, du weißt ja, wir testen chewin Davids Döner. Das ist der erste Gemüsedöner überhaupt, den es in Deutschland oder wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt ja, geben soll. Ja. Und ich würde sagen, ich blende jetzt mal ganz kurz einmal von Shirin David ein, was sie zu diesem Döner gesagt hat. Hallo. Hallo. So. Wir sind jetzt beim besten Döner auf der ganzen Welt. Und ich bin Hamburgerin. Und ihr wisst, ich bin Haramuk Represent. Aber dieser Döner ist der Motherfucker. Dieser Döner ist der Vater von allen Dönern. Ich bin schon richtig aufgeregt. So, Lukas, was sagst du zu Shirins Worten? Es ist der Vater aller Döner und der beste Döner der ganzen Welt. Was, was geht jetzt in deinem Kopf vor? Hast du hohe Erwartungen, ne? Also, es sind schwere Worte. Da also ja. muss man auch auf der ganzen Welt Döner gegessen haben, um sowas zu sagen. Und wenn jemand sagt, der beste Döner der Welt, dann... Ich glaube ja nicht. Ich glaube einfach nicht. Ich kann es ich ich mir auch nicht. Ja. Wir müssen uns überraschen lassen. Wir wollen sie nicht disrespecten, aber ich glaube, ja. Sherwin redet Mist. <lacht> aber okay. naja, man weiß es voll nicht, ne? man weiß nicht. Hier ist der Hahn, der Super-Hahn. Also es ist echt unscheinbar, ne, Lukas? Wir haben eben schon gesagt. Ja, ich meine, aber ja. oft sind die unscheinbaren Läden die, die es dann richtig krachen lassen. Ja. Ich ja. meine, erster Gemüsekeeper auf der ganzen Welt ist auf jeden Fall ein Statement. Das ist ein Statement. Würdest du sagen, die zwei auf dem Foto, das sind Vater und Sohn, die den, den Döner gegründet haben oder Bruder, ja, ne? Nein, ich glaube, das ist der Vater wahrscheinlich oben. Äh? Unten äh, rechts ist der Sohn, der sieht ihm ziemlich ähnlich. Mhm. Oder? Oder ist auch der Vater? Ich, ich glaube, glaub, das ist die gleiche Person. Nee, ich glaube, ich glaub, dass der rechte ist sein Cousin, würde ich eher ja sagen. <lacht> <lacht> Wenn du eine Frau wärst, würdest du sagen ehrlich. Was sind das für Frauen? Die Shirin David äh, Pepperoni. Ja, die probieren wir. Ja, wir. Mein Freund hier, ne? Ich dachte, nice. Heißt der? Bist nicht den, den, na, doch, den habe ich gerade getestet auf meinem Short-Kanal, den ihr ah, übrigens so, gerne äh, abonnieren könnt. Holle Shorts. Ganz kurze Info, Chef hat übertrieben viel zu tun, Arbeiter nicht da, deshalb können wir jetzt keine Befragung vom Chef machen. Aber Chef ist am Start. Nochmal ein teuer Kunde der am Start. Du sagst, gut, ich sag guter Döner, was hast du? Die Besten. Der Beste, ne? Okay. Ja. Ist so täglich, er gibt nichts besseres. Ne? Natürlich. Wenn man um die Ecke wohnt, muss man.. Hier, mich, Stammlokal. Ja, ich, ich muss auch mehr Döner essen. Döner, Döner macht der schöner. Döner macht schöner. Der Schwur war Schöne so schlecht. Sagen, ne? ja, war <lacht> schlecht. Lukas hat schon ja, alles stimmt. im Kopf, was er gleich sagen wird. Er analysiert, ich merke, der guckt richtig aufmerksam. Hätte ich die Kamera nicht in der Hand, würde ich es auch machen. Aber du weißt schon ganz genau, was ablaufen wird. Ne? Ich weiß genau, was ich sagen werde. Ja. Ja. Ja, ich ich mache mir aber vorher auch mal schon Gedanken. Chef, kannst du uns mit zwei Döner machen, so wie Shireen David die ist? Ja, alle wollen gleich was vom Chef haben wir gerade gemerkt. Er, ja, Lukas, ich tausend Sachen gleichzeitig. Aber er ist Multitasking-Talent. Er macht das, so. er hat den Laden unter Kontrolle und den Spieß im Griff. Er ist so, er hat den Spieß, er hat den Laden, er hat alles seine Kunden, er macht alles gleichzeitig. Er ist besser als der Gerät und besser als der Gerät, ne, Lukas? Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Ja, es ist, jetzt muss so ein bisschen mehr Gibson Braveheart Musik. Sascha, hast du Braveheart Musik? Also, was mich geflasht hat direkt, dass er ja, das mit den Kräutern und so und mit dieser Soße, dass er direkt drauf gemacht hat und das dann noch gemixt also, hat. Mhm. Irgendwie gibt mir das so einen kleinen Kick, dass ich. Er ja, das frisches Gemüse und Fleisch mhm. nochmal gewürzt mhm. Oregano und ich weiß nicht was für eine Soße das war. Er sagt Geheimsoße, aber wir werden es gleich versuchen rauszuschmecken, würde ich sagen. Wir werden, wir werden es rausschmecken. Wenn wir beide es nicht können, ja. dann sonst keiner. Wer <lacht> ja, sonst? Wir müssen raus, verlicht, zu die Scheiße drin war. Und dann, let's go, mal gucken. Kurze Unterbrechung mit ein paar Einblicken aus der Roomtour, die ihr noch sehen werdet. Ich habe überlegt, jetzt mir irgendwelche Fakten von irgendeinem Datenblatt reinzuziehen, aber ich sage euch einfach, was ich gerade fühle, das ist eine Werbung für Manscaped. Und zwar nicht irgendeine Manscape. es ist nicht ein Ballsroom, es ist der Ballsroom. Ich schwöre euch, wirklich. Und ihr könnt mich alle köpfen, wenn das, was ich hier sage, die gelogen ist. Das ist das Heftigste, was ihr gesehen habt. Ihr wisst von Instagram, ich habe tausend Tests gemacht wegen Ballsroom und hier und da. Ich habe mir gerade die Eier rasiert und ich schwöre euch, ich habe sogar mit Absicht richtig unvorsichtig, das Trim, ich habe mich kein einziges Mal geschnitten. Es ist normale Werbung, das muss ich euch jetzt auch sagen, dass ihr 20% Rabatt kriegt mit einem Rabattcode. Aber ich schwöre euch, bei meinem Leben, hiermit habe ich mich kein einziges Mal geschnitten. Das hat mir auch die Brusthaare ordentlich weggefleckt. Das könnt ihr euch auch damit rasieren. Das färbt euch alles weg. Es ist ein heftiges Teil. Ich sage es euch: von mir eine Empfehlung von Herzen. Eure Eier werden es euch danken. 20% Rabatt am Ende in der Videobeschreibung drin und auch noch verlinkt im Video am Ende. Top. Die Sauce. okay. Direkt Dill, merkt man. Hast du geschmeckt? Hm. Haben noch nie gehabt. Geil, aber, finde ich. Deine Überraschung ja, ist vom so Dill. Frisch. Bringt halt direkt so eine Frische. Mach was anderes. Knoblaue ist auf jeden Fall stabil. War schon zu intensiv. Findest du fast, ja? Schau mal, beim Döner breche ich alles an der Frage runter. Bleibt das Fleisch noch die Hauptattraktion auf dem Ding? Mhm. Ist Fleisch noch präsent? Daran brech ich eigentlich fast alles runter. Mhm. Macht das Brot Sinn? Macht's die Soße sind. Mhm. Und wenn die Soße so ein bisschen too much ist, was oft okay. der Fall ist, dann ist es halt einfach too much. Interessante Sichtweise, weil irgendwo muss man sich dann auch die Frage stellen, hat das Fleisch Qualität im Fokus darauf zu lenken? Oder muss davon abgelenkt werden? Das ist dann die nächste Frage, oder? Ich glaube, da werden sehr oft Soßen eingesetzt, um eventuell von nicht vorhandener Qualität abzulenken. Aber lass wir das mal so stehen. Sehr intensiv auch die Soße, gebe ich Lukas das gleich. Leichte Säure auch. Hast du nie gemerkt, dass irgendwas glaubt, das extra draufgekippt. Die haben sogar Aubergine im Grillgemüse drin. Pommes auch drin. Und Süßkartoffeln habe ich auch. Wie vorhin schon gesagt, das Gemüse wird mit dem Fleisch vermengt. Zusätzlich kommt Oregano rein und diese Soße. Und dann entsteht erst die fleisch gemüsemischung die dann auf den Döner kommt. Petersilie wurde in jedes Gemüse mit reingemischt. Konntest du halt nicht selber entscheiden, ob du es drin haben möchtest oder nicht. Und Mais. Für mich ein Minuspunkt, wenn du in jedes Gemüse Mais reinlegst. Manche mögen keinen Mais, aber du hast ihn jetzt halt immer mit dabei. Ich feiere Petersilie, deshalb habe ich, hab ich da kein Problem mit. Das kannst du natürlich eigentlich nicht überall reinhauen. Das Brot ist halt leider nicht selbst gemacht. So dieses Standardbrot. Ich finde es ganz okay. so es ist es knusprig. Es ist auch trotzdem ein bisschen weich, vielleicht ein bisschen trocken so. Also ein selbstgemachtes Brot an der Stelle wäre auf jeden Fall noch ein deutliches Upgrade in meinen Augen. Brot ist halt so eine Sache, da sparen viele dran, weil es viel Arbeit ist. Dafür musst du eine Kraft extra einstellen, die nur Brot macht. Leute, wir werden jetzt anonym beide unsere Bewertungen ins Handy eingeben. Dann zeigen wir die gleich, dass das nicht irgendwie vom anderen beeinflusst ist. So, also ich, ich weiß jetzt erstmal schon mal. Ich bin mir sicher, Lukas wird eine andere Bewertung geben als ich. Ziemlich anders. Das meine ich ein bisschen an deinen Deutung eben rausgehört. Aber für mich ist Folgendes der Fall. Natürlich. Wir haben kein selbstgemachtes Fleisch. Wir haben kein selbstgemachtes Brot. Okay. Wir haben in der Hinsicht irgendwo eine Standard Basic. Aber wir haben für mich und ich suche mal so ein bisschen das Besondere. Aus allem, was wir haben, haben wir schon so ein, ich sag mal, kleines Kunstwerk. Weil ich finde, wir haben so irgendwie so ein special diese Soße, die der drauf macht. Wir haben dieses Petersilie da drin. Es ist einfach und das ist der Knackpunkt, auch wenn es nicht vielleicht die allerbesten Zutaten sind, ist das Gesamtbild, es matcht einfach alles. Zahn in Zahn wie ein Zahnrad und deshalb gebe ich auch ein 8,2 von 10 Punkten. Und äh, jetzt bin ich auf dein Urteil gespannt. Ich würde den Döner eigentlich genauso beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Uh -huh. So die technischen Daten sind jetzt nicht die besten so. Der Spieß ist nicht selbst gemacht, das Brot ist nicht selbst gemacht, aber aus dem was er hat, hat er das Beste raus. Und würde ich genauso unterstreichen. Ich finde auch die Soßen gut, weil es keine so eine fette mayo soße war, aber die Knoblauchsoße doch ein bisschen zu viel war und am Ende des Tages, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, geht es immer noch um den Spieß so. Das ist das für mich Wichtigste und da sollte auch der, der Hauptfokus drauf sein. Deswegen kann ich nicht mehr als eine 7,2 geben, aber insgesamt schmeckt der Döner auf jeden Fall sehr lecker. Ich kann verstehen, warum er gefeiert wird. So, alle Hausaufgaben sind gemacht, aber die technischen Daten sind halt einfach ein bisschen, da kann ich nicht höher gehen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Döner, keine Frage. Er hat Ahnung von dem, was du sagst. Wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte, der mir seinen Döner beschreibt, ist das eine andere Nummer. Das muss wiederholt werden. Schreibt es rein, wenn ihr gerne noch ein Video mit Lukas wollt. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs dabei sein. Ich danke und auch. Und ich werde deinen Kanal einblenden. Am Ende des Videos auch in der Beschreibung nochmal. Also alle Lukas ein Abo reinhauen. Gerne und bitte. Sehr gerne. Ja, und dann Kommentare vollballern. Daumen oben. Alles drum und dran. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Peace.